Manchmal sind die Studierenden beim Fragenstellen etwas zögerlich und dann kann es eine gute Idee sein, die Fragen anonym einzusammeln. Das als weitere Idee für die digitale Lehre. Wie kann man dabei vorgehen? Sie können Fragen in einem Only-Office-Dokument in OpenOLAT sammeln. Dort können Sie die Fragen gegebenenfalls auch sortieren und dann natürlich die Fragen beantworten bzw. mit den Studierenden diskutieren. Wie kann man das am einfachsten in OpenOLAT umsetzen, dass man Fragen digital einsammeln kann? ohne dass die Studierenden dabei mit ihrem Namen erkennbar sind. Ich zeige das mal in OpenOlad. Ich habe hier einen Kurs, in dem noch keine Bausteine vorhanden sind. Sie können dann über Administration in den Kurseditor gehen und können dann hier über Kursbausteine einfügen. Einen Kursbaustein wählen. Ich nehme mal jetzt hier einen Ordner. Und bei dem Ordner kann man dann hier bei der Ordnerkonfiguration einstellen, wer berechtigt sein soll, Dinge hochzuladen. Und damit auch die Teilnehmenden dort Sachen reinschreiben können, dann in ein geteiltes Dokument müssen Sie hier das Häkchen bei den Teilnehmern noch setzen, dann das Ganze einmal kurz publizieren, fertigstellen und schon können Sie den Editor verlassen, direkt in den Kurs reingehen und dann hier auf den Ordner gehen. Im Ordner haben Sie dann die Möglichkeit, Dateien hochzuladen oder eben Dokumente zu erstellen. Und Da haben Sie dann die Möglichkeit, Dokumente zu erstellen, die gemeinsam bearbeitet werden können. Ich wähle jetzt hier einfach mal ein Word-Dokument aus, nenne das Fragensammlung, und schreibe, gehe auf Dokument erstellen. So jetzt öffnet sich ein leeres Word-Dokument, so wie man das kennt. Und ich schreibe jetzt oben nochmal hin, Fragensammlung. Und man kann natürlich auch hier mit den ganzen Einstellungen von Word arbeiten, also mit den Formatvorlagen, dass man hier zum Beispiel das hier als eine Überschrift dann definiert und kann dann eben auch diese Fragensammlung vorher schon strukturieren, wenn man zu bestimmten Themen Fragen sammelt. Jedenfalls haben jetzt die Studierenden die Möglichkeit, dort ihre Fragen reinzuschreiben, ohne dass sie mit dem Namen erkennbar sind. Wenn man die Voreinstellung so lässt, wie sie ist, dass man eben hier nicht nachverfolgt, wer etwas geschrieben hat. Ich zeige mal hier gerade bei der Zusammenarbeit. Können Sie hier auch eingeben, nachverfolgen von Änderungen. Wenn hier jetzt jemand eine Frage eingibt, dann ist das mit dem Namen nachverfolgbar. Wenn Sie das allerdings ausschalten, dann kann hier jeder, also alle Studierenden können dann hier Fragen eingeben und sind nicht erkennbar und somit senkt man ein bisschen die Hemmschwelle zum Stellen von Fragen und kann damit hoffentlich die Studierenden etwas mehr aktivieren im Kurs. Viel Erfolg bei der Umsetzung!